Hallo und herzlich willkommen hier auf Leipzig Esports. Mein Name ist Ben und heute gibt es eine weitere Weekly Mutation Mission. ihr ähm, ja, werdet euch vielleicht wundern. Letzte Woche habe ich zwar gesagt, dass die nur alle zwei Wochen kommen, jetzt, da die, ähm, ja, da die, ähm, Anzeige von Blizzard hier auf 12 Tage, äh, oder 13 Tage angezeigt wurde. Ja, wie scheint, komplett egal. Oder Fehler von Blizzard, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es diese Woche, äh, wieder eine neue Mutation Mission. Und zwar Ulna New Year. Und ja, schauen wir uns einfach mal an, was das denn damit auf sich hat. Auf jeden Fall ist die Map Lock and Load. Das ist da, wo man die 5 Checkpoints äh, sichern muss. Äh, und die erste, die erste Bonus-Eigenschaft ist Fireworks. Äh, das, das bedeutet, dass gegnerische Einheiten, nachdem sie sterben, Fireworks-Körper äh, Fireworks äh, ja, um sich rumstreuen. Und dass man den ausweichen muss. Puh, ja... Mal sehen, wie groß die Reichweite davon ist, ob die nur wirklich wirklich nahe nah dazu von den Einheiten sind oder einfach auf die äh, meine Einheiten entschießen. Das werden wir mal sehen. Und das andere ist noch Lucky N, äh, Envelopers. Ähm, mh, mh, mh. Ah, das genau. Das bedeutet, dass man ähm, in der ganzen Map verschiedene äh, ja, Gifts, also Geschenke bekommt. Oh, und das ist halt entweder Mineralien oder Gas. Das ist, glaube ich, wie bei dieser Weihnachtsmission, äh, wo man äh, überall Geschenke finden musste. Ähm ich denke, das ist nicht so tragisch. Aber diese Fireworks äh, werden, glaube ich, eher das Problem sein. So, überleg mal kurz, welchen Kommando wir nehmen. Kerrigan. Mhm. hält relativ viel aus. Im Melee-Fight. Äh, meistens mit Hydras und Ultras dann. Artanis eigentlich auch gerade eigentlich ist ich will gerade eigentlich, eigentlich jeder okay weil man weil die fireworks halt jetzt nicht so aussagekräftig sind ähm, deswegen werde ich mich einfach auf meine ja auf meine guten alle alten terraner und auf die Bar Units äh, verlassen und ob das eine gute idee war sehen wir ja da im spiel dann mal los Our plans to enter the void are in jeopardy. Amon intends to destroy Olmnar by overloading its celestial locks. Activating all five locks is your objective. Units from both of your armies must stand together near a lock to activate it. Chrono Boost online. Our structure should now operate at a greater efficiency. Also wir spielen hier, ähm... Um mit Katanas zusammen. Nicht Katanas, was sage ich denn? Mit Karex ähm, Zusammen. Das ist derjenige Commander, der ganz viele Kanonen und allgemein setted defense baut. Und wir sehen ja auf jeden Fall schon, habe ich ein paar eingesammelt, die äh, Gifts, die man hier bekommt, die auf der Minimap auch gezeigt werden. Ähm, wenn die so blau schimmern, bekommt man auf jeden Fall Mineralien, wenn die so ähm, grün schimmern bekommt man ein Gras ich schon bekommen. Und auf jeden Fall bekommt man echt viel, also 50 Mineralien pro so ein Ding ist also auf jeden Fall einiges. Und es sind auf jeden Fall hier nicht wenig davon auf der Map. Deswegen, ja, hier sehen wir noch ganz viele andere. Kann man da mal einsam mit dem Marine. Ähm, also kriegen wir auf jeden Fall extrem viele Mineralien, so wie ich das hier sehe. Und ich denke mal, wir werden einfach sehr schnell unsere zweite Basis dadurch sichern. Und auch sehr schnell hochtacken. Und Upgrades nehmen und so weiter. Von daher. Ja, Mal sehen, wie sich das, das weiterentwickelt, diese, diese Mutation Mission. Aber bis jetzt auf jeden Fall sche äh, denke ich nicht, dass das so schwierig sein wird. Also, man bekommt hier wirklich extrem viele Minerals. Also, hier überall gibt es Zeug. Wir können unser Quanz bauen, warten aber kurz, bis weg ist, ob ich sie umliften kann. Ja, ich kann gar nicht genug, also ich, diese Bleigepost äh, ist spät dran, weil ich einfach so viel, äh, ja, so viel ähm, Einheiten bauen kann. Am Anfang schon. Hey, du sollst so einen Mannsummer bauen. Ui, oh, jetzt geht mal weg. Da kann man auch gleich super doppelt, äh, ab EBS hier nehmen, kein Problem. Noch die Factory da ran, da äh, hinterher, dann. Wird dann Uh, die Arme in Teil bauen können Minimals. und da werden wir ganz schnell einfach auf 3-3 rushen, weil so viel Mineral ist, wie wir hier bekommen. Uh, ja, die kann, kann man schon kaum ausgeben. Gehen okay, wir auch noch was einsammeln. add das e bauen. Ein also schön Hotkey. Oh, wir haben immer noch zu so viele Mineralien. Man bekommt die gar nicht runter. Einfach zu viel. Zu viel Zeug, was man hier bekommt. Da kann man, glaube ich, schon mit unseren Banshees, die jetzt ready sind, den ersten Punkte einnehmen. Und gleich mal gucken, was diese Fireworks da auf sich haben. Okay, ich bin auf jeden Fall gegen Zerg. Ach du Scheiße! Instant Kill durch das Firework? Okay. Das ist. Das ist Schaden. Halleluja. Ach du Kacke! Das ist viel Schaden. Okay, ich glaube, also Medics bringen dagegen gar nichts. Weil ich ja trotzdem noch paar verbauen. Aber so viel brauchen wir nicht, weil die hier sterben. Vielleicht jetzt mit Combat Shields überleben so hoffentlich einen. Wall, oh, das wäre schon ganz gut. Jetzt weiß ich auch, warum wir so viele äh, Ressourcen bekommen. Weil einfach extrem viel stirbt. Ich glaube, die ist äh, sind gar keine schlechte Wahl auf jeden Fall auf der Map. Durch die. Oh, ähm das war die falsche Taste. Das hast du hier Perlen die Gegend. Also Camp ist auf jeden Fall eine gute Wahl, glaube ich, weil man einfach die Punkte so gut kann auf der Map. Ich hoffe, dass die Kanonen äh, etwas länger aushalten als die. Bayern. Die Spieler alle tot sind. Was ist denn hier los? Ich hab ihn noch Head ganz on. schnell dort einsammeln okay. sch geschickt und schon wieder alles weg. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß also ich gar nicht ob der Ray noch so eine gute Wahl ist, oder allgemein hier Bio. Aber bis jetzt bleiben wir nochmal mal darauf. Wir versuchen noch hier unsere Basen zu saturieren. Okay. Ach das hier, ist noch nicht eingenommen. Ich dachte, es wäre schon längst eingenommen. Es scheint, Game On Sacrilege, Commanders. Destroy es, wenn you can. Noch weiter. Gibt einsammeln? Ich no. erwarten das ich brauche EA Biospiel nicht so viel Gas. Ach du Scheiße jetzt. Oh Gott. Einfach Kiten würde ich sagen. Auf jeden Fall nicht stehen bleiben, sonst ist alles verloren hier. Ja. Oh Gott! So viel Firework! Na gut, es ging. Aber die erste Medics alle komplett gestorben. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, da Medics zu bauen. Ich habe trotzdem das Gas. Weil wir eventuell später auf Carrier gehen, auf Carrier sag ich schon. Später auf Terranor, auf Battlekurse gehen können. Das wird auf jeden mein Plan sein. Weil wir einfach so viel Mineralen bekommen und so viel Gas. Und das eh nicht mit der Bio ausgeben können. Also ich hätte jetzt noch ein paar mehr Medics. Äh Medics aber vielleicht sollte ich in eine andere Hotkey-Gruppe setzen so oder dann erst und nach dem äh, Fight heilen. The Doctor in. Naja, mal sehen. Okay, erstmal würde ich sagen, bin ich auf dem Weg jetzt hier hin. Also, das hier mit den Banshees zu machen? Ach du Scheiße, so viel Fireworks und so große Reichweite. Ach du Gott. Okay, also ich weiß nicht wie, aber irgendwie haben wir es geschafft, das zu sichern. Wir haben so unsere so Army, Army verloren, aber... naja, immerhin. 3-3 auf dem Weg, war viel, war extrem früh, brauchen wir noch einen weiteren Eaktor. das ah, sehr schön. Das ist wirklich schön. gut. Schönen boosten werden wir die ganzen Upgrades hier durchdrücken. Wir diesen, An diesen Angriff wird einfach mit der stoppen. To it. Würde ich sagen. Sobald the der attack da relativ nah kommt, zwar jetzt. He's he's on he's on. Our so Our <laughs> Selbst die Can'ts sterben ja wie die Fliegen. On, well fought, Warriors. The objective is Wahnsinn. now ours. The weitere Geschenke einsammeln. The is Ganz anders. Wacht, scheiße hier ganz viele. So viel minerals. The doctor is in. Oh, it's on. Add on complete. So, dann kann man hier. Ah, so, genau, wir brauchen noch Fusion Core. Logischerweise. Ist gut, das nichts mit Carrion. Ja, mit Carrion. Wie sage ich über Carrion? Das Carrier. ein Stimmung. Aber oh, ich spiele doch Terrana. Vielleicht kann wir hier gleich mal hingehen, um das zu defenden. Das wäre auf jeden Fall die Kanone, die das nicht schaffen würde. Ach du Scheiße. Ich renne nur über mit den Marines. Ich schaff's gar nicht anzugreifen. Also, man braucht auf jeden Fall eine noch äh, krasser Defense, sonst funktioniert das nicht. Ähm ja, wo ist mir erst wieder alles einsammelt? Ich glaube, der baut hier gerade. Ja, hier ist er. Dann hier noch mehr zu einsammeln. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal hier noch hier kann man dann zu Oberlin machen. mit dem U.S. kann man dann noch mehr meinen. Kann man noch mehr Zeug. Ach du Scheiße, Weibern sind richtig eklig. Weil meine U.S. einfach noch gesloten werden. Und Ach du Scheiße. Das ist einfach so gestorben hier die ganze Zeit. Also das ist echt Wahnsinn, wie viel Firework hier kommt. Eigentlich macht mir Firework ja Spaß, aber hier ist es einfach absolut übertrieben. Ich weiß gar nicht ob es so eine gute Idee ist auf Battlekurse zu gehen, da ich mir vorstellen kann, sobald ich Battlekurse habe, sterben wir einfach auch. So schnell weg durch die Firework-Dinger. Ich glaube, das, das, glaub, das Beste ist, wenn wir erstmal da um äh, versuchen, gerade anzugreifen. Der ja, Wert, das geht ja auch schon auf ähm, Carrier. Da wir einfach da, denke ich mal, auch einfach zu viele Mineralien hat. Zu viele. Oder allgemein Ressourcen. Da auch Gas. So, meine. Chrono Boost activated. Meine. Mord ist gleich bereit, also kann ich gleich mal richtig in die Muse schmeißen. Also, erstmal hier schnell die rausnehmen, jetzt die Lücke noch und vielleicht noch irgendwie ausweichen Ja, es ging nicht optimal aber wir sind auf jeden Fall hier durch. Ach die kleine, natürlich schwer. Ne doch die Schwerf auch Firework Ähnlich. äh wir brauchen Mineral. Dann hier los sammeln. Sammeln mehr. Bam bam bam. Bam, noch überall? Level. Überall. <lacht> überall. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Weiter bauen, damit die Commands <lacht> auch eine Wirkung haben. Und ich habe, noch so umstehen. So, ja. What is it? Einsammeln noch. Yes, Commander. Dann wir yes, armee ohne die wir haben alle Upgrades, Weiter Battlecruise bauen, brauchen wir mehr Gas, das ja. das? ich glaube ich bin noch ein paar Äh, Barracks. Ach du Scheiße, mit Fange ist natürlich das noch viel, viel schlimmer Die viel Zerklinge, oh Gott. Oh, es blitzt. Ja, Blitz. Das Problem ist natürlich auch ein bisschen hier die Framerate, rate bei so vielen Effekten. Geht auch halt schnell runter. Ich glaube, wieder Hyperion gegen Herz zu werden. Hier sind wir einfach alle ähm, Interceptoren gestorben und mein Bio ist auch wieder schon komplett attack. weg. Ich wir die Hyperion nach da oben rein. Und die Barrikes ja hier kopieren wir noch. Being gas. Banshee Airstrike ready for ja, kann da eh nicht ausweichen, attacked. weil die hier Fireworks zu schnell da sind. Ich versuche es gar nicht erst. Ich äh, bereite mich immer mal auf die Battlekurse vorher. Aber auf jeden Fall schon ahead. einige. Im Moment das ist unsere Bayern hier noch. Our wir haben so viele Mineralien einfach, ich weiß gar nicht, wo wir damit wir kriegen jetzt gleich noch mehr, durch die ganzen Muse. Okay, wir versuchen uns mit dem Battlekurs. versuchen wir hier unten äh, zu helfen währenddessen. Hier oben gehen die ganzen Marines hin. Das bringt aber echt so viel zu viel Oh nein! Meine Battlegröße sterben auch! Wieso wir die irgendwie zurück zum Micron, aber... Es ist sehr schwierig also Es stirbt einfach alles, viel zu schnell weg Ach du Scheiße, hier our ally's base is noch, cannot allow army. Aber ich brauche auf jeden Fall keine äh, weiteren noch weil wir bitte durch den Muse zu viel, Zeug äh, bekommen. Okay, wir wollten da oben angreifen. Dann Amos versuchen wir es nochmal. Aber jetzt zusammen mit meiner bio Armee noch. Wobei ich gar nicht to weiß, to ob activate. mehr Einheiten wirklich so viel Sinn machen, weil... eh alles zerstört wird. Durch den auch oh, ich. Okay. Oh, oh. Oh, das tat so weh. Yes, ich hab nie das... Ich weiß nicht. Unten... Wir müssen auf jeden Fall auch verteidigen, sobald da irgendwas kommt. Hier oben soll das gleich gut verteidigt werden. Ah, ah. Oh Gott, das stirbt einfach alles. Es so. stirbt einfach war alles. Das ist auf jeden Fall nicht mehr ansatzweise effizient. Vielleicht mit der Perion hier kann ich noch was reißen, weiter Muse schmeißen. Die Mino hat sich was ausgemalt. Ich habe schon nie gesehen, dass auch eine notation das passiert. Ja, also, Scans haben wir auf jeden genug. Ich mache mal die falsche Taste hier. So viele Effekte. Meine Framerate. Aber ich glaube, auch wenn wir extreme Ver Verluste hier erleiden, schaffen wir es, den Punkt einzunehmen. Und dann fehlt nur noch einer. hier reinspringen, vielleicht gibt man mal irgendwas raus. Mal irgendwas raussnipen, wichtig Wichtiges. Wo die Perry eh weg ist. Mal gucken, Timer, ja. Ein Sportcrawler haben wir erwischt. <lacht> oh. Das war sehr schön. Also, es war zwar sehr schmerzhaft, weil ich habe alles verloren, aber es sah wirklich sehr schön aus. Das muss man eingestehen. Capture, so ja. Jetzt müssen wir irgendwie gegen die schauen von noch ankommen. Wenn das dort oben ist, nochmal mal eingenommen. Es ist einfach Marines dagegen zum balkon und es ist so sinnlos und fast es stirbt einfach alles weg. Und hier ist wirklich gemeint. Ich habe noch nie gesehen, dass man, mit, äh, dass man patch aus meinem kann. Auf der Metallic Mission. Da das wird mehr angezeigt. Also mehr Mineralen sind da drin als normal im One on One Fight. Aber wir müssen nur noch ein was einnehmen, dass hier oben. Möchte ja wirklich die Bonusobjekte machen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, die Fange und jetzt. Ach du Scheiße, auf alles weg. Oh, jetzt kommt nochmal Angriff. Soll ich versuchen hier alleine durchzukommen? Ich wollte es eigentlich nicht, aber... Ähm... Ja, ich muss ja schon fast. Wieso kommt da ich hier immer auf Firework, obwohl ich gar keine Einen hätte töte? Amon's forces are moving to seize the celestial lock. Our Allies base our allies are being attacked. Our allies are being attacked. I just lost a lot of troops. Our allies base is under attack. the other side. Our <lacht> Geklickt, aber your main so sinnlos. Amon Ich sammle hier schon alles ein. Oh, Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ja, da, I'm calling in the Hyperion. A piece of me, boy. Banshee airstrike. Keep your eyes open. Confirmed. trotzdem die trotzdem, oder? los? Wir müssen irgendwie den letzten Punkt hier noch einnehmen, That is the fourth lock under our control. Once we activate the final one, Will be Wieso kommt hier so viel Firework? Okay. Ich töte doch gar keine Einheit, ich töte eine Mutter. Heal. Und Our den Todler, den ich angreife. Ja. Rainer, oh, ich kann it's nichts there. dagegen tun. Es ist einfach. Er stirbt aber. Ich bin einfach hier dazu zu, zuständig, Mineralien einzusammeln. Das ist mein Job gerade. Es gibt einfach so viel. Äh, hier, hier, hier. Ich habe so viel Energie, ich kann dich schon mit Muse einsammeln. Also Carrier machen sie auf jeden Fall. Das ist das letzte Ding, was wir einsammeln. Wir müssen das nur einsammeln. Dann ist alles gut. Und der Mörder darf sterben. Oder allgemein meine Einheiten. depleted. da oben, da oben, da oben. Mius! Das ist kein ganzer Troll, aber so ein halber, weil es kümmern sich die Einheiten um die Mius anstatt we da weiter vorzugehen. Continue, we und wir haben die Zeit gewonnen und dadurch haben wir das eingewonnen und wir sollen es geschafft haben, oder? Ja, sehr gut ja sehr schön das also eine sehr interessante mutter ich mich auf jeden Fall is safe wow wow wow wow also mehr Mineralien oder mehr Ressourcen allgemein mehr Zerstörung mehr Tode ich geht's irgendwo kann man nicht das mal wie viele Einheiten gestorben sind Units produced. Oh. Schön, sehr gut zu wissen. Ähm. Units made. Nein. Units und getötet. Na ja, gut. Wahnsinn. Also es ist einfach. Ich habe mehr Ressourcen eingenommen durch die Bios. Einfach mal 10.000 mehr. Aber ja, also es ist einfach so viel gestorben, so viel Chaos, so viel Marines, die ins Gras gebissen haben, so viel Bio, die einfach verpufft ist. Äh, aber dafür haben wir auch einfach so viele Ressourcen bekommen, durch die ganzen Geschenke da, überall. Also es ist auf jeden Fall eine crazy Mutation Mission. Es passiert einfach so viel, oder es... Ja, es stirbt einfach so viel. Man kann auch nicht dagegen groß Ich habe ich hab's versucht, aber zu splitten, die Fireworks machen einfach so viel Schaden. Ähm, ja, aber solche Missionen... Solche... Solche Missionen sind genau gut, sowas mag ich. Ähm, wo viel passiert, wo man viel machen muss, oder viel optimieren kann noch, auf jeden Fall. Wir haben es trotzdem erstmal geschafft, diese Mutation Mission zu beenden. Und ja, drei Tage left. Also wird auf jeden Fall nächsten Montag wieder was rauskommen. Das bedeutet, nächste Woche gibt es wieder ein Video. Und ich hoffe, da schalte ihr auch wieder ein, wenn es dann wieder zur nächsten Video-Mutation äh, Mission geht. Und ich verabschiede mich und ja, macht's gut. Ciao, ciao. Ja.